Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, du hast dich auf dieses Video verirrt. Du hast wahrscheinlich nach seriöser Heimarbeit gegoogelt. Du hast recherchiert ähm, nach Möglichkeiten, wie du von zu Hause aus arbeiten kannst. Und dann möchte ich dich jetzt erstmal ganz herzlich beglückwünschen, denn du hast ähm, dieses Video gefunden. Und auf diesem Video oder in, in diesem Video werde ich dir meine Top-2 Möglichkeiten ähm, verraten, ja mit denen du... Das Ganze bewerkstelligen kannst und ich möchte die geeignete Vorgehensweise dazu ähm, gerne in diesem Video mit dir teilen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Oliver Schirmer. Ähm, ja, schön, dass du jetzt hier in diesem Video dabei bist. Weißt du, wenn du ähm, nach einer seriösen Heimarbeit suchst, wenn du nach Arbeiten von zu Hause suchst oder von zu Hause aus arbeiten suchst, dann gibt es da draußen super viele Möglichkeiten. Du kannst entweder kugelschreiber zusammenbauen du kannst umfragen äh, an um umfragen teilnehmen dich dafür bezahlen lassen du kannst irgendwelche anrufe entgegennehmen kannst in einem call aktiv werden also äh, grafiken erstellen etc je nachdem was halt so dein themenschwerpunkt ist also du kannst super viel machen und vieles davon ist auch wenn du ich sag mal jetzt einfach nur ein paar Euro dazu verdienen willst, ja, oder jeden Monat 3 400 Euro, das so du dazu verdienen willst, dann ist es alles auch ähm, super in Ordnung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest mit den Menschen, mit denen ich äh, mich unterhalte oder die auf mich zukommen, mit mir Gespräche führen, ähm, dass die die Sache nicht ähm, die drei, 400 Euro Hinzuverdienst sind, sondern dass die Menschen ja nach einer ganz anderen ähm, ja Zukunft suchen, ja eine neue berufliche Möglichkeit, einen neuen Lifestyle, ja ein anderes Leben, natürlich auch mehr Geld, aber ja nach einer anderen Art von beruflicher Erfüllung, ja das sind ja diese Dinge, die die da dahinter stecken. Und wenn das bei dir jetzt auch der Fall ist, wenn du so jetzt kurz für dich so innegehalten hast und gesagt hast, ja stimmt, das würde auf mich auch zutreffen, dann ja dann sollten wir uns eine andere frage stellen also die frage ist jetzt nicht welche möglichkeiten gibt es die du wie du ein paar euro jeden monat dazu verdienst oder oder einige hundert euro dazu verdienst wie auch immer ja sondern die richtige frage müsste dann eigentlich lauten wie schaffe ich es ja mir eine berufliche perspektive eine berufliche existenz aufzubauen von der ich ähm, ja, ab heute an, ja, von heute an bis in die Zukunft auch profitieren kann. Und da möchte ich dir eben diese zwei Top-Möglichkeiten geben, äh, beziehungsweise zeigen, die ich selbst anwende und ähm, ja, die ich mit wirklich hundertprozentiger Überzeugung jedem so weitergeben kann und wenn du jetzt bis zum ende des videos hier dran bleibst dann wirst, wirst du genau ähm, diese beiden möglichkeiten kennenlernen und die vorgehensweise wie du das ganze dann für dich in der in der praxis auch umsetzen kannst also lass uns loslegen die erste möglichkeit ist network marketing ähm, vielleicht zugst du jetzt so zusammen wie ich es jetzt gerade so gemacht habe ja weil viele menschen hören wenn sie denn äh, wenn sie den begriff network marketing hören dann geht so in, in alle glieder ja und ähm, weil sie irgendwo jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der schon mal schlechte Erfahrungen mit Network Marketing gemacht hat. Aber warum empfehle ich dir Network Marketing? Weil Network Marketing ist nicht nur der Vertriebsweg, der am, am stärksten am Wachsen ist, ja, sondern das wird im Prinzip, die in Zukunft noch viel, viel stärker ja, so weitergehen. Weil ob wir jetzt in das, in das Thema ähm, Altersrenten reingehen, Gesundheitssystem etc., was da auch kommt, der Arbeitsmarkt muss immer flexibler werden. Da wird Network Marketing früher oder später die Konstante in dem Leben der Menschen sein. Warum? Es gibt im Network Marketing, ich glaube, kein Produkt, ja, was du nicht dort finden wirst. Das heißt, ähm, du musst nicht irgendwie Umfragen erstellen, Kugelschreiber stellen. Im Übrigen, mit den Leuten, wo ich spreche, ja, die stellen sich jetzt Kugelschreiber zusammenstellen oder zusammenbauen. Das ist jetzt nicht denen ihr Traumjob. Ja, wenn das Leute gerne machen, super, kein Problem. Ja, also es geht gar nicht darum, ob etwas schlecht oder, oder gut ist, sondern es geht einfach darum, dass du für dich die Perspektive siehst. Ja, dass du für dich sagst, okay, das ist mein Weg und äh, network marketing ist eben ein weg den du die nächsten 10 20 30 40 50 jahre gehen kannst ohne ähm, ja immer nach alternativen suchen zu müssen vorausgesetzt du hast das richtige unternehmen bist im richtigen markt aktiv ja aber dazu habe ich auch schon videos hier auf dem kanal oder auf meinem blog ähm, erstellt ähm, ist, schau dich da einfach um und da wirst du da auch die antworten äh, dementsprechend finden wie du das ganze machst oder nutz unterhalb des videos einfach die bereitgestellten informationen trag dich dort ein fordert dir informationen an und dann kriegst du alles ähm, was du wissen musst zu diesem thema so kleiner werbenblock entschuldige jetzt ähm, kommen wir wieder zurück auf network marketing ja die vorteile von network marketing sind einfach zum einen findest du ja wie schon gesagt fast jedes produkt ja oder äh, du kannst in so viele verschiedene nischen gehen Da solltest du etwas finden ja wo dein herz fürschlägt. diese möglichkeit diese möglichkeit hast du und deswegen such dir was wo dein herz für schlägt, wo du dich dafür begeistern kannst und dann leg in diesem bereich los such dir da ein top unternehmen aus welches top produkte anbietet und dann geht's los vorteile von network marketing äh, ganz einfach Du hast alle Vorteile des Unternehmertums, der Selbstständigkeit. Du hast aber eines nicht, die du hast nicht die Nachteile. Ja, ähm, wenn du heute ein Unternehmen aufbaust, dann brauchst du erstmal hohe Investitionen. Ja, du musst vielleicht Maschinen anschaffen, du musst ja in Mitarbeiter investieren, du musst, du hast Löhne, Gehälter etc. Du hast vielleicht äh, irgendwo ähm, ja ein Ladengeschäft oder ein, was weiß ich ein Fitnessstudio oder irgendwie eine Gewerbehalle was du benötigst um das Geschäft ausüben zu können und es ist natürlich alles mit Kosten verbunden und das macht natürlich so eine Gründung schon zu einem gewissen Risiko ja ähm, was natürlich dann aber auch auf der anderen Seite wenn es gut geht auch sehr sehr gut bezahlt wird ja ähm, genauso ist es in der Selbstständigkeit ja auch die Solo Selbstständigen haben natürlich eine, ein gewisses Risiko ähm, weil sie ja eben auch dementsprechend Fixkosten haben und ähm, ja für ihr, ja auch für ihre Ergebnisse natürlich selbstverantwortlich sind. Das ist im Network Marketing auch so. Auch hier sind wir selbstverantwortlich, nur haben wir eines nicht. Wir haben nicht diesen ganzen Apparat an Fixkosten. Das heißt, wir brauchen keine, keine Raummiete, wir haben keine ähm, Gehälter, die wir bezahlen müssen, ja, das macht alles dann dein Partnerunternehmen. Aber du hast den Vorteil, du kannst das Geschäft genauso skalieren wie ein Unternehmen, ja. Und ich vergleiche das immer mit dem Einzelhandel. Wenn du heute eine Einzelhandelskette hast, ja, die eröffnen immer wieder neue Filialen, ja, um zu wachsen. Und das kannst du im Network Marketing auch nur mit dem einen Unterschied, dass du nicht für die Löhne und Gehälter ja der anderen äh, bezahlen musst, sondern du wirst einfach an den Umsätzen beteiligt und wenn du die menschen gut ausbildest ihnen das rüstzeug gut vermittelst dann werden sie auch gut produzieren können gute arbeit abliefern können und du wirst dann dementsprechend daran auch partizipieren und erfolg haben ja also dass das der der eine große Vorteil ja und es gibt viele Vorteile du hast wie gesagt diese Fixkosten nicht du hast freie Zeiteinteilung ja du kannst arbeiten wann und wo du willst das einzigste was du im Prinzip brauchst ist ja ist halt ja ich sag mal dein dein, dein, dein Smartphone ja du brauchst vielleicht einen Laptop und ähm, that's it ja das war's dann schon also ähm, aus meiner Sicht absolut ähm, ja konkurrenzlos ja und du musst nicht jeden Tag aufs Neue immer wieder Kugelschreiber zusammenbauen oder sonst irgendwas also wie gesagt ich das ist jetzt einfach nur ein Beispiel ähm, ich persönlich habe jetzt nichts gegen Kugelschreiber zusammenbauen auch wenn ich persönlich jetzt nicht machen würde aber ähm, du weißt was ich meine ja also das ist der eine Punkt ähm, und dann ähm, die zweite Möglichkeit die du ähm, in Betracht ziehen solltest ist Affiliate Marketing warum weil es sich super gut ergänzen lässt ja, und zwar mein Fokus liegt immer auf meinem Network Marketing Business, ja, immer. Aber es wird auch Menschen geben, ja, in deinem, die, die, die, ja, die in dein Leben treten, die werden bei dir aber nicht anfangen. Aber die haben sich vielleicht bei dir eingetragen, ja, in deinen, auf deiner E-Mail-Liste. Und die haben ja grundsätzlich Interesse an dem Thema. So, und jetzt kannst du, egal in welcher Nische du bist, ich, ich könnte darauf wetten, dass du dort viele, viele gute Affiliate-Produkte findest, ja, die du zum Beispiel zum Thema anbieten kannst. So, und jetzt gibt es die Menschen, die sagen, nee, ich fange jetzt nicht ähm, im, im Network-Marketing bei dir an, weil momentan ist einfach noch nicht die Zeit reif oder die Person traut sich noch nicht. Die Gründe können, da gibt es so viele Gründe, die da mit reinfließen können und vielleicht fangen sie erst in einem jahr an oder eineinhalb jahren oder oder sogar noch später ja bei mir kommen heute leute auf mich zu die sind schon zwei oder drei jahre auf meiner liste zum beispiel aber und das ist genau der punkt du kannst jetzt schon den menschen informationen bereitstellen ja und ähm, ihnen dann sozusagen produkte empfehlen die zu deinem thema passen ja so und dann kaufen die menschen diese produkte klar muss es natürlich richtig machen aber dann kaufen die menschen diese produkte und so hast du entweder deine werbekosten raus oder hast einen super lukrativen ähm, hinzuverdienst ähm, obwohl du dich im prinzip auf diese eine sache dann halt auch konzentrierst. das heißt es ergänzt sich super affiliate marketing und network marketing und ähm, kannst das ist das was ich dir eigentlich nur ans herz legen kann dann auch dann zu tun ja weil auch beim affiliate marketing hast du keine ähm, keine fixkosten ja was du brauchst ist ein pc smartphone und dann im prinzip noch ein tool mit dem mit dem du e mail marketing betreiben kannst ja ähm, das sollte eine gewisse automation haben ähm, auch hier findest du unterhalb des videos dass de, de, die tools die ich nutze ja ähm, Such da einfach das für dich passende aus oder wenn du dir wie gesagt weitere Informationen ähm, anforderst dann ähm, kriegst du genau die Infos die ja die du benötigst um die richtigen Entscheidungen dann halt auch zu treffen ja ähm, so und dann musst du natürlich das sind jetzt die zwei wege die du tun kannst Und dann musst du natürlich wissen wie wie kannst du es machen ja und da gibt es eine vorgehensweise die nennt sich attraction marketing und attraction marketing hat früher funktioniert auch als es noch kein internet gab da waren es dann presseartikel oder sonstiges ja und oder Werbebrief oder wie auch immer und ähm, heute in Zeiten des Internets funktioniert genauso und es wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch funktionieren. Auch hier werde ich dir ein Video bereitstellen, wo ich auf das Thema Attraction Marketing ja schon näher eingegangen bin. Ja, äh, also ähm, versuche eine, eine Vorgehensweise zu machen, um dein Geschäft groß zu machen, was du halt wie gesagt äh, mit dauerhaft ja auch anwenden kannst. Vielleicht ähm, ja, vielleicht ändern sich ein bisschen die Werkzeuge. Also früher waren dann ähm, vielleicht ähm, ja Pressemitteilungen, Presseportalen etc. Das, das Maß der Dinge, heute sind es halt soziale Netzwerke wie YouTube, Facebook etc. Ja? Also vielleicht ändert sich da ein bisschen was in der Art und Weise, wie du nach außen gehst, wie du nach außen trinkst, aber vom Kern bleibt es immer ja bleibt es konstant ja und letzten endes geht es beim network äh, beim attraction marketing entschuldige ähm, im kern einfach darum dass du ähm, dich als mensch ähm, ja präsentierst, dass du ähm, als mensch auf dich aufmerksam machst ja und dadurch interessant ähm, für andere wirst und passende kunden und geschäftspartner anziehst auch jetzt wenn du dieses video guckst ja jetzt ähm, menschen geben denen wird das video nicht gefallen und es wird aber menschen geben denen wird das video gefallen die werden sich weitere informationen anfordern ja und manche halt auch nicht und das ist attraction marketing und zum schluss kommen menschen raus ja die mit dir persönlich arbeiten wollen und das ist das schöne am attraction marketing und das ist auch konkurrenzlos weil du bist einzigartig ja ähm, Produkte etc. Man kann alles miteinander irgendwo vergleichen und was man aber nicht vergleichen kann ist die Individualität des Einzelnen und deswegen würde ich dir empfehlen, beschäftige dich mit Attraction Marketing und den Tools, die da dazugehören und ähm, bau dir so langfristig auch ein business auf ja ähm, es muss auch nicht immer ähm, content marketing sein so wie ähm, jetzt hier youtube video etc äh, du kannst auch werbeanzeigen ähm, schalten um dann quasi deine liste aufzubauen und darüber dann attraction marketing zu machen ja der vorteil ist du kannst alles was du in diesem prozess brauchst wie gesagt video verlinke ich dir ähm, alles, was du in diesem Prozess brauchst, kannst du auch ähm, ja, nahezu 100% automatisieren. Ja? Was du nicht automatisieren kannst, ist die Arbeit dann mit deinem Team im Network Marketing. Ähm, das solltest du... Ähm, ja, das muss halt noch von Mensch zu Mensch erfolgen, ja, in Gesprächen etc., wenn deine, wenn, wenn Menschen Fragen haben, dann solltest du da sein, ja. Aber so kannst du dir langfristigen Business aufbauen, ohne jetzt deinen Hauptjob kündigen zu müssen. Und das sind jetzt meine zwei ähm, Top-Möglichkeiten und meine Top-Vorgehensweise, die, ich jedem uneingeschränkt zu 100 prozent empfehlen kann wenn du weitere informationen willst findest du unterhalb des videos dann dementsprechend die verschiedenen links schau dich um ja fordert dir kostenlos informationen an ich werde die dann über meinen über meinen newsletter dann dementsprechend zur verfügung stellen wenn du fragen hast nutze die kommentarfunktion wenn das ganze jetzt für dich hilfreich war wenn du sagst ja das video war auch okay, war gut, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du ähm, der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, man weiß nie, für wen ja diese Informationen ähm, interessant sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal uns im realen Leben über den Weg laufen. In diesem Sinne alles Gute, maximalen Erfolg, bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.